2016 brach ich zu meinem ersten Backpacking-Abenteuer auf und damals noch mit dabei auf dem Rücken ein riesen Rucksack, viel Gewicht und ständige Gepäckabgaben und Abholungen am Flughafen. Für mich geht es in ein paar Tagen wieder auf Reisen und diesmal werde ich auf jeden Fall meine Strategie etwas anpassen. Handgepäck. Warum ich das mache, wie ich das anstelle und wie auch du deine nächste Reise mit leichtem Gepäck antreten kannst, darum soll es in diesem Video gehen. Ich bin Dennis und ich freue mich, dass du den Weg zu diesem Kanal gefunden hast. Los geht's! In ein paar Tagen, da werde ich für ein paar Monate wieder unterwegs sein. Und natürlich stellt sich da die Frage, was eigentlich genau für einen Rucksack da Sinn macht. Und vor allem, was muss man unbedingt mit dabei haben? Und jetzt habe ich natürlich schon Erfahrungswerte in den letzten Jahren gesammelt und kann das schon ein bisschen vergleichen. Und dieses Jahr glaube ich, nehme ich so wenig mit, wie noch nie zuvor. Da stellt sich die Frage, warum eigentlich mit weniger Gepäck reisen? Egal, ob du nur für ein bis zwei Wochen im Urlaub bist oder für mehrere Monate auf Reisen, das macht tatsächlich gar nicht so viel Unterschied. Ich habe auch viele Reiseberichte gehört von Freunden, die mir schon gespiegelt haben, dass es einfach super entspannt ist, mit Handgepäck zu reisen. Egal, ob das jetzt ein Kurztrip ist oder für eine längere Zeit, es spart einfach unheimlich viel Stress. Und das hat zum einen auch damit zu tun, dass man beim Flughafen zum Beispiel nicht zum Check-in gehen muss. Man kann einfach durchgehen, muss das Gepäck nicht aufgeben, muss es auch danach nicht wieder abholen. Und das spart natürlich Zeit. Und ähm, ja, manchmal auch nicht so, ich habe auch schon eine Reise wo ich die gehört, <lacht> wo der Rucksack dann gar nicht ankam. Ähm, diese Probleme des nicht auftauchenden Gepäckstücks, die gibt es dann auch nicht mehr. Zudem, wenn man viel von einem Ort zum nächsten reist, ist es auch viel einfacher, den Rucksack einfach unten zu verstauen unter dem Sitz, als ihn irgendwo zu verstauen, wo man ihn gar nicht richtig im Blickfeld hat. Also ich kenne das von gewissen Busreisen oder auch einfach nur Überfahrten, vielleicht auch mit dem Schiff. Und der riesige Rucksack, der ist immer irgendwo in der Kammer, wo du gar keinen Blick drauf hast. Hingegen deinen kleinen Handgepäck-Rucksack, den kannst du immer bei dir haben. Ein zweiter Grund, nur mit Handgepäck zu reisen, sind auch die Kosten. Tatsächlich kann man bei manchen Billig-Airlines einfach nur den Flug buchen, hat dann Carry-on-Baggage mit dabei, also den kleinen Handgepäckrucksack, und müsste aber für Gepäck, was man zusätzlich aufgibt, noch Geld bezahlen. Das fällt dann hier an der Stelle weg. Bei meinem nächsten Flug nach Bangkok spare ich da zum Beispiel um die 80 Euro. Meinen 60 Liter Deuter, den ich damals in Australien mit hatte, den lasse ich diesmal tatsächlich zu Hause. Und mein neuer Begleiter ist der Osprey. Und das ist ein Rucksack mit einem 40 Liter Fassvermögen. Also das perfekte Maß, hat auch die richtigen ähm, Abmaße, ähm, um als Carry-On-Baggage durchzugehen. Und den habe ich dir auch noch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kannst du also einfach mal schauen, ob der für dich vielleicht nicht auch in Frage kommt. Wenn du dir schon einen Flug gebucht hast, aber noch nicht den passenden Rucksack, dann schau dir da auf jeden Fall erstmal die Vorschriften der Airline an, damit du da auf jeden Fall kein böses Erwachen am Flughafen bekommst und noch irgendwie drauf zahlen musst. Zudem nehme ich noch einen kleinen Rucksack als Daypack mit, in dem ich Wasserflasche und Kamera, Objektive sowie Kamerazubehör gut verstauen kann. Perfekt für kürzere Tagesausflüge. Neben dem Carry-on-Gepäck versuche ich meinen Kamerarucksack als Personal Item durchzusetzen. Da breche ich auch keine Regeln mit, sondern ich versuche einfach nur im Rahmen zu handeln, ohne dass ich am Ende dann drauf zahlen muss. Mit der Fluggesellschaft, mit der ich fliege, gelten folgende Maße. 54 x 38 cm für das Carry-on-Gepäck. Sowie 30 x 40 cm für das Personal Item. Ob beide Rucksäcke tatsächlich dann durchkommen bei der Airline, ja, das äh, bleibt noch spannend. Ähm, drückt da auf jeden Fall bitte die Daumen für mich. Ähm, genau, da werde ich auf jeden Fall nochmal ein Update, aber auch hier dazu geben, dann unter diesem Video in den Kommentaren, ob das alles funktioniert hat. Mein Kamerarucksack bzw. das Daypack habe ich dir auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Im nächsten Schritt geht es erstmal darum, eine Packliste zu erstellen und wirklich mal aufzulisten, was sind die Essentials, auf die ich auf der Reise nicht verzichten kann. Zu den Basics gehören bei mir zum Beispiel der Ausweis, der Reisepass und auch der Führerschein. Übrigens, den hier, den würde ich gerne mal bei einer Polizeikontrolle vorzeigen, hatte bislang aber noch nicht die Chance. Wichtige Dokumente sind zudem wichtig, Flugtickets, Visum, Reiseversicherung und natürlich ein Portemonnaie mit Kreditkarten und Bargeld. Zudem Smartphone, das muss natürlich am Start sein, am besten mit dem Ladekabel und vielleicht noch einer Powerbank. An Kleidung packe ich lediglich folgendes ein. 5 T-Shirts, ein Pulli, eine Jacke, zwei kurze Hosen, eine längere, sieben Unterhosen und zehn Paar Socken. Meistens kann man ja auch vor Ort dann seine Kleidung waschen, deswegen eigentlich hier auch nicht zu viel einpacken. Und mal ganz ehrlich, viele von uns, die kaufen auch einfach gerne im Urlaub nochmal irgendwas Schönes. Gehen ein bisschen bummeln, kaufen irgendwie eine schöne Hose oder ein schönes T-Shirt. Und dann habt ihr das auch mit dabei und könnt es sogar mit Stolz mit nach Hause nehmen. Beliebt ist hier übrigens die 2020 regel Das heißt, du kannst dich, bevor du deinen Rucksack packst, von allem trennen, was du nicht innerhalb von 20 Minuten für unter 20 Euro in dem Zielland, im Urlaubsland besorgen kannst. Und das ist natürlich eine Regel, die können wir sehr gut anwenden, wenn wir minimalistisch reisen wollen damit du für die nächste Reise startklar bist und auch minimalistisch packen kannst, ohne dir viel Kopf machen zu müssen, habe ich dir schon mal eine kleine Orientierung in Form einer Packliste hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ähm, die hilft dir vielleicht einfach als kleiner Impuls, auch sich wieder da auf die Essentials zu beschränken. Und ja, ich bin selber noch sehr gespannt am Ende, was dabei rauskommt, wie das Reisen mit Handgepäck sein wird. Ähm, und dazu wird es auf jeden Fall ja auch noch ein Update geben, wie dann eigentlich diese Erfahrung war, nur mit Handgepäck unterwegs zu sein. Genau. Und jetzt geht es ja für mich wirklich sehr, sehr bald schon los. Ich bin schon sehr, sehr aufgeregt. Und ja, wenn du noch mal wissen willst, was eigentlich meine Geschichte ist, was mich dazu gebracht hat, meinen Job zu kündigen und jetzt auf Reisen zu gehen, dann check auf jeden Fall das Video hier oben noch mal aus. Das wird auch gleich noch mal im Abspann zu sehen sein. Genau, da erzähle ich einfach, was mich gerade aktuell bewegt, jetzt noch mal den Koffer zu packen und auf ein paar Monate reisen zu gehen. Was bleibt mir noch zu sagen? Ich meine, wir werden uns im nächsten Video sehr bald dann nicht mehr aus Deutschland wiedersehen, sondern dann von irgendwo anders. Darauf freue ich mich sehr und auch dich dann hier wiederzusehen auf dem Kanal. Bis dann, dein Dennis.